Hi, mein Name ist Enkido. Begleiten Sie mich auf einer aufregenden Reise durch 100 Jahre Kino- und Filmgeschichte. Ein Jahrhundert, gespiegelt auf der silbernen Leinwand der Schmelzer Lichtspiele, meinem Kino. Also nein, nicht meinem Kino, es gehört den Müllers, aber dazu später mehr. Lieben Sie Filme genauso wie wir? Unterstützen Sie uns. Erzählen Sie uns Ihre Kinogeschichte. Helfen Sie uns, diesen Film zu machen über eines der ältesten, noch in Familienhand verbliebenen Kinos Deutschlands. Rufen Sie uns an. Oder besuchen Sie unsere Webseite und werden Sie Teil des Projekts 100 Jahre Schmelzer Lichtspiele.